So Leute, willkommen im Spiel Blade in Sorcery mit der Pico 4 und ich möchte heute dieses Verlies zocken, also dieses Nomad Update mit der Pico 4 und ja, ich spiele es als ja ein bisschen halb Magier, halb Krieger, ich habe eine, so eine Streitachst, Kriegsachst, ein kleines Schutzschild, ein Heiltrank und zum Mäuschen, ne den Deutsch. ganz wichtig. Und ich bin gespannt, wie das mit der Pico läuft und auch vom Tracking her und Grafisch. Und ich würde sagen, gehen wir mal zur Karte. Genau, vorposten. Unser Verliesabenteuer, wir lassen diese Einstellung einfach mal und los geht's. Viel Spaß. So, hier sind wir auch schon am Start, aber der Start kann variieren. Mal spawnen man unten, muss ein Seil hochklettern, dann woanders. Also hier spawne ich meistens. Und äh, erstmal, bevor es jetzt losgeht, ja, das Spiel ist brutal. Ja, man kann hier sehr richtig krasse Sachen machen, würde mir aber im Traum niemals im Leben einfallen, äh, das wirklich so zu machen. Es ist ein Spiel und äh, mehr ist es nicht. Von daher, da muss man schon gut unterscheiden, was macht man, was macht man nicht. Und ähm, ja, wer das Spiel nicht kennt, wir haben hier an jeder Hand eine Möglichkeit, Zauber zu machen, Feuer, Blitz und Schwerkraft. Mit der Schwerkraft kann ich coole Sachen machen. Ich kann die wie die kräfte hochheben, die Leute, ich kann die auseinanderreißen in der Mitte. Ich kann aber auch auf, aus Höhen runterspringen und damit abbremsen, wenn ich es so mache. Also es ist ziemlich cool. Man kann die Waffen aufladen, zum Beispiel mit Elektro, Schocks mit Blitz. Und äh, ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Die Map hier ist immer anders. Man startet immer woanders her. Es sind immer andere, ähm, andere Türen zu oder auf. So, nochmal sicher. Und das ist die Schwerkraft. So, und jetzt würde ich fast sagen, dass wir den hier und lauern wir auf ganz langsam. So, ich hätte dem jetzt auch auch den Mund zuhalten können, so, dass er nicht schreien kann. So, jetzt müssen wir erstmal unser, unser Raum hier aufräumen. Ne? So, darunter geht es auch noch zum Weg. Aber ich glaube, hier ist es auf. Müssen wir hier mal weiter? sieht das aus ob die gleich ob die noch schläft oder So, kann man jetzt auch noch die waffen hier abnehmen und die tot sind ja guck mal und äh, die haben eine richtig coole physik die waffen auch alles äh, sch schwer also man merkt es halt wenn die waffen schwer sind Hören die das jetzt? Ja, die die Axt da drin stecken, macht nix. Oh, der pariert die. Hey ho, hey, ho, hey. So, na komm, komm komm. Ich wollte nur, dass du die Axt loslässt. Verdammt. Komm. <lacht> Wie komme ich denn hier nach Excalibur hoch? Ich war da schon mal drauf. Komm, wir lassen die einfach mal da liegen. Schauen wir mal ganz kurz. Yes! Vielleicht, wenn ich die Zeit. Ich, wir haben auch noch Zeitlupe, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Da sollen wir wohl mehr Kräfte haben, stärkere. Aber auch nicht, okay. Müssen wir erstmal so klarkommen, ohne Excalibur. Das Coole ist ja wirklich. Diese Physik ne, von den Waffen, Wahnsinn. Weil das erste Game was so, so krasse Waffenphysik hatte. Oh, da ist wieder jemand. Bernadette ist das. Also ich muss mich mal ganz kurz im Raum nochmal drehen. So. Na kommt. Na kommt. Ja, man ist das ziemlich stark, aber man kann auch richtig schnell sterben, wenn man was falsch macht. Und die kann man auch im Nachhinein noch lenken. Feuerbälle. Ich muss hier irgendwie hoch. einer so, den Hammer ich wollte gerade sagen, den haben wir schon mal nö, haben wir nicht Kann. Ist gut getarnt, äh, gut, ge gut geschützt. Okay, das war's. Du warst tapfer. Jetzt will ich mal was probieren? <lacht> okay. Also ich dachte, die bleibt da hängen, aber war nicht so. Was haben wir hier irgendwas drauf? Okay, also muss man doch runter. Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen, was wir machen. Ah, da geht's lang. Hätte ich auch hier bleiben können. Nein. Werde ich nicht. Hat du mir schon leidig? Okay, da ist niemand mehr, da steht es auch zu. Versuchen wir hier hochzukommen, oder? Also springen können wir, oder? <lacht> okay, da geht's weiter. Denke ich, den lassen wir jetzt mal. Ich glaube, wir müssen ein bisschen ganz hinten. Das müssen wir noch nochmal. Oh, komm hier so. Hoffentlich geht es auch hier weiter. Sonst hätte ich jetzt... Äh... Ah, kein Problem, aber... wäre ja, halt blöd. Aber sieht gut aus eigentlich. Oh Gott, das ist nicht gut. Der lebt auch noch. Ich müsste mal... Ach, wie viel seid ihr denn? war es schon nur nicht geschehen, Ich müsste eigentlich den. Ich hätte den Links trinken müssen und fang. ach schade. So auch nochmal. Tut mir leid. Oh, jetzt muss ich hier hoch. Manchmal steht hier merke der Ecke jemand, 為什麼 Na warte. Die gehen aber jetzt auf dem Sack. Ich habe auch keine Zeitlupe mehr. Ach, da werden ja gar nicht weniger. Yeah. Boah, wir haben das aber jetzt spannend gemacht, die, die 6, 8 Mädels. So. Hier muss da hochgehen, oder? Boah, da wird schon ganz schön äh, schwierig, wenn da so viele kommen. Ne, hier geht's nicht runter, okay. Oder lang. Wieder geradeaus. Manchmal sieht man es nicht. War auch eine Zauberin. Tut mir leid. Das war's. So. You should be. Der hat mein Messer im <lacht> Na komm, ich will erstmal meinen Dolch wieder haben. So. Was hat mit Da wird ein harter Bursche, du. zauberer verdammt am pc kann man die beiden zusammen verbinden und eine riesige sphäre machen aber geht hier nicht So, da findet die erstmal keiner. Okay. Oh, der war guter Move. Ist die direkt kaputt? liegt aber freizügig, du. Das sah ziemlich blass aus. Ah, den Weg kenne ich doch. Jetzt geht es wieder gleich zur Burg, wo wir scheitern werden. Frage ist auch, ob man auch hier unbehelligt hinkommen kann irgendwo. müssen wir auch noch ausschalten. So, da kann auch keiner lang schlagen. So, Mist. Also, woanders lang. Ganz schön lang der Weg hier. Ist jetzt die frage wohin darunter oder Na komm. immer runter Habe ich jetzt geschafft ach so Jetzt nochmal noch Gegner finden. Aber ich glaube es sieht eigentlich ganz gut aus. Dann müsste wir wenn überhaupt hier noch mal hoch, ne? Aber ne, das, das führt ja auch nur dahin. Ne, dann sind wir hier durch, eigentlich. Ja, ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Also mir gefällt das Game. Ich muss noch ein bisschen äh, besser werden. Ich habe am meisten immer Angst, gegen die Wände zu schlagen. Ich werde das mit der Pico definitiv mal draußen testen. Vielleicht kann ich davon auch eine Aufnahme machen, wenn es jetzt äh, nicht mehr so hell ist, ähm, dass man draußen mal eine richtige äh, coole Session macht. Weil dann braucht man nirgendwo Angst haben, gegenzuschlagen zu schlagen oder so. Dann kann man, ja, kann man richtig, richtig ausflippen, sage ich mal. Ja, Leute, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Like raus, wäre nicht schlecht. Und äh, ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.